Unsere Reise geht weiter. Von Fatima aus starteten wir Richtung Nazare. eine Ver- und Entsorgung des Wohnmobils war dringend vonnöten. Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video auf dem Weg zu den Monsterwellen von Nazare in Nordportugal. In einer kleinen Nachbarortschaft von Fatima entdeckten wir auf einmal ein kleines Entsorgungssymbol für Wohnmobile. Diese Gelegenheit wollten wir natürlich sofort wahrnehmen. Also, was ich absolut toll finde an Portugal, das ist möglich, also immer wieder trifft man hier auf Schilder zur Camperentsorgung. Und jetzt hier stehen wir in einer kleinen Ortschaft, auf einer sehen wir eine versorgungsstation da gibt es kostenlos Wasser. Aha, oh, und, alles kostenlos. Die, ja. Fährung, die ganze Fähr- und Entsorgung ist kostenlos. Ja, und der Platz ist komplett leer, dürfte man wahrscheinlich über Nacht stehen, also echt super. Aber wir können nicht stehen bleiben, weil wir sind auf dem Weg nach Nazareth. Genau. Die Ossi spielt mit, ja, die ist da voll dabei. Ja, klar, logisch. <lacht> Freue ich mich ja jetzt auch schon. Genau, aufs also, Weltreiten. Ja, also jetzt haben wir diese Pilgerrouten, glaube ich, alle abgeschlossen. Der christliche Teil ist vorbei, jetzt kommt das weltliche. Ja, jetzt fahren wir Richtung Küste. Ja, ciao. Was heißt ciao? Nein, nicht schau. Nein. Noch schöner, wenn ich euch jetzt verabschieden. Angekommen in Nazareh stellen wir fest, dass dies kein Ort ist, an dem wir stehen wollen, zumal der Stellplatz, an dem Wohnmobile geduldet sind, auch nicht sehr einladend gewirkt hat. Den berühmten Sandstrand von Nazareth wollten wir natürlich unbedingt zu Gesicht bekommen und fuhren deswegen an der Promenade entlang. Was wir sehen konnten, waren sehr viele Menschen, die unterwegs gewesen sind, aber Monsterwellen, das stellen wir schnell fest, bekommen wir heute nicht zu Gesicht. Nachdem wir die Stadt Nasseré verlassen haben, fuhren wir noch an der Küste entlang in der Hoffnung, ein schönes Plätzchen für die Nacht zu finden. Das ist der große Atlantikstrand von Nazare. Ja, das sieht richtig toll aus und ich werde auch nachher jetzt mal versuchen, mit meinen Füßen wieder in den Atlantik zu gehen. Wow! Vor allen Dingen eine Herausforderung, weil durch Ebbe und Flut hier ein ganz schöner Ab Kantenabbruch entstanden ist, was für mich bedeutet, dass gehe ich nicht ein, dass es sich mehr immer hochzukommen. <lacht> ja, ich versuche es auf jeden Fall. Aber die Ozean ist jung und sportlich. Ja, so ungefähr. <lacht> äh, Nazare, also das liegt jetzt hier am Atlantik. Da ist also das offene Meer und da sieht man schon, da kommt eine schöne Welle rein. Aber Nazare ist bekannt für seine Monsterwellen mit bis zu 27 Metern Höhe, ein Surferparadies. Da ja. ist unten. Heu, heute allerdings nicht so sehr. Bis zu zwei Meter waren die heute nur hoch, die Wellen. Und dass hier solche Monsterwellen sind, das liegt wohl an einem Canyon, der äh, hier im Atlantik verborgen ist, bis zu 5000 Meter tief. Und dadurch schaukeln sich die Wellen so auf. Ja, es wird auch nicht geraten, hier zu baden, weil es anscheinend Strömungen hat. Eine gefährliche Strömung ist also hier am Strand, steht extra unbewachter Strand. Mhm. In Nazaré kann man wohl baden, da wird dann der Strand bewacht. Aber dann ausgetrieben zu werden, das wäre natürlich schon. Ja, da habe ich auch keine Lust. Aber ich denke, wenn ich versuche, mit den Füßen da Wenkele hinzulaufen, wird es mich nicht gleich mit raustragen. Das hoffen wir doch mal. Sehr <lacht> schlimm. Und ansonsten haben wir hier sehr ruhig geschlafen. Es waren noch äh, mit uns nochmal zwei Camper da. Also es war ganz ruhig, nachdem gestern Nachmittag hier ist ein beliebter Ausflugsstrand ist. Ja, ja, also da waren viele Leute... Oh, da kommt eine Welle. Mhm. Also gestern Abend war das Meer irgendwie ruhiger, als es jetzt ist. Aber es ist jetzt Ebbe. Die Flut war heute Nacht, während wir geschlafen haben, und ist schon wieder weg. Gleich findet jetzt die Ursi, wenn es runtergeht, noch eine Muschel. Ja, mal schauen. Ich schau einfach mal ja. Auf jeden Fall ist es hier herrlich. Ja, und ganz toll. Und das Wetter ein und das einwandfrei. Wird immer einwandfrei, mit Strahlen, blauer Himmel, keine einzige Wolke zu sehen. Und es ja. ist richtig frühlingshaft. Ja. Ganz toll. Ich bin richtig happy. Die Ursi nimmt noch eine Flasche mit. Weil, da besorgen wir uns Atlantikwasser, das ist nämlich wundheilend. Probieren wir mal aus auf jeden Fall. Also, viel oh, Vergnügen. Schön, die Spannung steigt und also sie stürzt sich in die Fluten. Da kommt eine Monsterwelle. <lacht> <lacht> <lacht> ja, jetzt kommen ein paar ganz schöne Wellen rein. Da kommt noch mehr eine, schau mal. war ein kurzer Ausflug ins Meer. Hast du kein Wasser gekriegt? Kein Wasser bekommen? Aber hoch kommt sie! War das feucht fröhlich, oder sie? Oh ja! Ich glaube, ich brauche frische trockene brauch Hose. Bitte nass! Gleich die erste Welle. Gleich die erste Welle hat mich erwischt. Die sind aber jetzt auch ganz schön, teilweise schon ganz schön hoch im Vergleich zu gestern. Ja! Also und mitunter halt, kommt da ein ganz schöner Brecher rein. Und an der Abbruchkante hochzukommen, das ist schwieriger als es an der Düne Düpilava de in, in Frankreich. Jetzt bin ich ganz außer Atem. Aber gesund wieder da. Ja klar. Schön war's. Okay. Also das waren jetzt unsere Eindrücke von Nazareth. Ja. Wir wollten euch Monsterwellen zeigen. Aber die kamen leider nicht. Die Welle hat nicht gekommen. ist, hat auch ausgereicht, um die Ose das zu machen. Ja, genau. War oh, doch ganz schön kalt das Wasser. Ja. Unsere Reise geht weiter Richtung Süden. Mhm. Aber hier habt ihr schon mal die ersten südlichen Eindrücke bekommen. Und wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr bei unserer nächsten ich wieder dabei seid. Ja, auf jeden Fall. Also und ich kann euch nur sagen, es macht riesen Spaß und riesen ja. Freude. Wir haben immer noch Januar, müssen wir dazu sagen. Ja. Und hier ist wunderbar. Ich glaube, der 30. Stehe heute, ja? Ja. Ja. Also man kommt ganz durcheinander mit den Tagen und Daten. Auf jeden Fall hat ist Montag. Und ja, wir müssen nur Brot kaufen. Also auch wir haben unsere Verpflichtungen. Oh, wahnsinnig. <lacht> also, macht's also. gut in Deutschland ja? und wo auch immer ihr seid. Ciao. Wir verlassen diesen an Wochentagen sehr schönen Freistehplatz in Praia do Solgada, südlich von Nazaré und fahren weiter Richtung Algarve. Unser Ziel auf dieser Reise ist und bleibt das Cabo Sao Vicente. Auf dem Weg dahin sind unsere nächsten Stationen das Cabo Carvoeiro in Benice und das Cabo da Roca. An beiden Orten fanden wir einzigartige Freistehplätze, die wir euch natürlich im nächsten Video zeigen. Dank, dass ihr uns auf dieser Tour wieder bekleidet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute!